Zwei Raben auf Odins Schulter sitzen, doch der Morgen trägt sie nach Midgard, um alles Treiben der Menschen dort zu sehen, als Hugin und Munin Tag um Tag. Von Loki zum Sterblichen gemacht, fliegt Munin Odins Erinnerung, nicht mehr Midgard bis Asgard, neun sind's im Baum, dem Raben neun Welten, wo Federn fielen. Das sieht doch schön aus. Hallo, ich bin's, eure Tia. Coffee, Lush and Sorcery ist zurück. Und, ähm, ich wollte mit euch äh, ein angespielt Video zu Muni machen. Das habe ich schon längere Zeit hier in der Bibliothek von Steam rumliegen. Wollte ich immer spielen und immer aufgeschoben und dann kam dies und jenes. Und, ähm, eigentlich war es hier, äh, über die Feiertage auch anders geplant, äh, wie ich euch ja auch hier nochmal, mal äh, in dem Video gesagt habe. Ähm, eigentlich wollte ich nämlich The Vanishing of Ethan Carter und, ähm, Pineview Drive House of Horror spielen. Das waren so meine Pläne. Die habe ich bei Rebuy gekauft, sind auch zu Heiligabend angekommen. Ja auch schon so, ah freu freu zwei Horrorspiele. Die kann man dann zusammen eben auch äh, hier ähm, auf YouTube dann hochladen. Ne, ich bin schon sehr gespannt. Es kam wie gesagt anders. Ich habe sie versucht äh, zu installieren. Und, ähm, das sind ja Steam-Spiele. Deshalb äh, wurde natürlich dann auch nach dem äh, Steam-Aktivierungscode gefragt, den ich eingetragen habe bei beiden. Bei beiden kam äh, die Meldung sinngemäß, äh, dieser Steam-Key ähm, wurde schon eingelöst. Ähm, zum zweiten Mal, bei deinem Konto geht's leider nicht, sorry. Äh, muss mal ganz geschwind zu sagen, ich war angepisst. Ja, und, ähm... So sah auch die E-Mail dann bei 3 äh, Rebuy aus. <lacht> die hab ich habe mich richtig ausgelassen, weil irgendwo, ähm, wenn ihr euch richtig auf äh, Spiele freut ne, und ihr wisst schon, oh Gott, äh, hier die Welt geht unter zwei, drei Tage, wo man jetzt nicht irgendwie online, äh, ne, online sag schon, äh, irgendwie einkaufen gehen kann oder ähnliches. Ne? Man ist ja schon so ein bisschen dann auch auf ähm, Games, Videos und hast mich dann auch äh, angewiesen. Und ich habe mich so auf die Spiele gefreut und nichts war. So und äh, Rebuy hat jetzt gesagt, ja, äh, schicken Sie uns dann äh, bitte beide Spiele zurück. Wo ich mir auch denke, was soll das? Das ist im Prinzip nur Plastikschrott. Damit äh, wollen Sie es irgendwie jemand anders anbieten. Na, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, okay, aber genug gerantet <lacht> Na, Darunter soll jetzt Mooney nicht leiden. Ich denke mal, das Spiel das ist ganz interessant. Ich mag auch sehr gerne, dass es eben so ähm, ja, mythologisch nordisch angetatscht ist, äh, da ich eben so äh, eine kleine Runenschwester bin und äh, eben auch ganz gerne so mit Runen und ähnliches rummache. Ähm, war natürlich... Ah! Ja, war natürlich äh, Munin für mich ähm, ein Spiel, was ich unbedingt haben wollte. Ich glaube, dass es diesen Jahres äh, bei Steam erschien. Oder zumindest veröffentlicht worden. Und gibt es irgendwie dann auch unter 5 Euro. Also da macht man sich dann auch nicht gerade kaputt. Und äh, ich denke, bevor ich jetzt weiter rede und rente, machen wir einfach mal zu. So. Götter formten Erd aus Imiers Fleisch, und seine Knochen wurden Berge. Der Himmel, des Frostriesen Schädel, und sein kaltes Blut füllte die Meere. Boas Söhne erhoben flache Land. Ähm, sie schufen in. Was, äh, sie schufen Midgard mächtig und schön. Äh, Modilferi äh, gebar die Sonne, die so golden schien auf grünes Gras. Und wie Sie sehen, sehen sie nichts. Ah. Okay. Ah, ah was gar nicht ist. Ein Mädchen ist ein Jüngelchen. Ich nehme an, wir spielen einen äh, Krieger. So. Und äh, bei Munin geht es darum, dass man natürlich mit ihm hier weiterkommt. Äh, ihr habt die Möglichkeit, jetzt dann im wahrsten Sinne äh, die Berge zu versetzen. So. Okay, es gibt neun Errungenschaften. Achso, das wollte ich jetzt gar nicht machen. <lacht> ähm, genau, ich wollte nämlich gerade sehen, wie springt da. So, okay. Ach, interessant. Ähm, so, da kann ich natürlich dann nichts machen. Lass mal kurz gucken. Ah, okay, ich verstehe. Oh, ja, komm ich hier mit dran. Das ist ja noch relativ einfach hier. Ich muss also nach unten. Gehen wir mal hier unten hin. Hm, kann ich auch unterspringen? Ja, tut mir auch nicht weh. Okay. Äh, Ach so, ja das. Ah, okay. Okay. Lass mal gucken. Das wäre ja schon mal... Ah, okay, guck mal. Dann gehe ich hier oben hin. Lass mich fallen. Ich geh wieder hoch. <lacht> So und holts mir, yay! Es ist zwar ziemlich einfach gezeichnet, aber es sieht wirklich, es sieht wirklich wunderschön aus. So, okay, dann gehen wir erst mal hier hin, hoppa. Um. Oh. Hopp. Springen kann ich nicht, so gut oder so hoch klettern kann ich nicht. ich schon irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Wo komme ich da hin? Das wäre schon mal ganz in Ordnung. Wenn ich hier mal irgendeinen Weg finden würde, weiterzukommen. Weil hier, hier ist ja im Prinzip, das, ist, das kann man ja wirklich klicken, Nach da oben springen kann ich nicht. Vielleicht soll ich dann trotzdem nochmal wieder nach oben gehen, weil ich glaube, oben muss ich links. tatsächlich hier bis nach da oben kommen? Nein, kann ich nicht. Da bin ich auch sehr gewundert. Okay, so muss es auf jeden Fall erstmal bleiben. Ähm, so ist schon gut. Aber ich glaube, trotzdem... Ach, so hoch springen kann ich nicht. Ah, das ist ja gemein. So, manche sind miteinander verbunden. Die beiden hier, die sind jetzt verbunden. Alter Falter, okay. Ähm, müssen wir gucken. Ich müsste jetzt schauen, dass ich wieder... Ey, ist das gemein. Ist das gemein? Das ist ein gemeines Spiel. Okay. Ich werde hier nach oben gehen. Hopp. So, da bleibe ich stehen. Dann kann ich mir die hier holen. Und dann brauche ich noch hier einen. Und den hole ich mir so. Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht daran vorbeigehauen. Okay nochmal im Text. Hopp. So, nur nochmal. aber Ja. Hm. So, Nummer uno. Den zweiten haben wir schon im Sack. mal nach oben gehen ist nicht ganz verkehrt das ist schon mal ein guter weg Hopp. so geht das Ach, das geht nicht aber es hätte gehen können ganz sinnig. Eigentlich hätte man auch hier über die Leiter so übergehen äh, müssen, können, sollen, Dingens. Ähm, ah, hier sind wieder zwei verbunden. Dann gehe ich mal hier hin. So. Oh, das ist jetzt hakelig. Mal sehen. Wenn ich jetzt... Kann ich... Ich wollte gerade sagen, ich versuche es einfach mal mit rüberspringen, aber so einfach ist das ja nun äh, dann auch nicht. Na ähm ja gut, zumindest kann ich mir den jetzt dann holen. So. Aber wie komme ich da oben? Ui, ui, nein, nein, nein, nein. Oh. Oh Gott. Okay, jetzt, jetzt bin ich geliefert. Das ist ja so ein kunstgemeines Spiel. Das ist so hündsgemein. <lacht> Alter. Und äh, vor allen Dingen, wenn, wenn man wirklich hier dann äh, ein Level nicht, nicht ganz geschafft hat. Oder so die, die Erfolge, die ihr schon bisher äh, geschafft habt, äh, die nimmt es euch natürlich dann weg, wenn ihr sterbt. Logischer logischerweise. So. Ah. Hm. So, ich bin jetzt erstmal hier oben hin. So, holen wir uns das gute Stück. Im Prinzip kann das nur daneben gehen, aber mal ausprobieren. So, hier ist wieder diese Geschichte. Also so ist das schon mal ganz in Ordnung. Hm. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Hm. Die Frage ist, könnte ich trotzdem da hochspringen? springen hm. Ne gehe nicht. Und ich hänge fest. Nee, das Spiel hängt fest. Ich komme da nicht weg. Backlass nach. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. na ja, also bei den ganz normalen hier. Also wir sind ja schon Profi. Die können wir uns schon holen. Oh. Hopp. Den haben wir auch im Sack. So. Wir könnten es ausprobieren. Eigentlich sollte ich das hier hinhauen. Also da machen wir eigentlich keine Sorgen. So, jetzt habe ich dich. Ja. ja. Das ist ja kein Thema. Also. So momentan ist noch nichts passiert. Ich läbe noch. So. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ja. Okay. So, jetzt habe ich noch zwei Stück offen. Okay, aber kann ich, kann ich mir auch holen? Ich muss halt... Ach, fuck. Ich müsste halt rüberspringen. Ähm, und wieder... Das wird aber... Puh. Was soll's? Erdornimo! Yay. Ein fieses Level. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal hier hin. Ah, okay, ich sehe schon. Da komme ich garantiert auch nicht runter. Ich bin gut. Ähm, einiges los hier, oder? So, ich könnte jetzt da hin. Dann hole ich mir den. Das haut hin. hier hin. Aber das bringt, mir das bringt mir nichts. Ich kann zwar dahin, aber es bringt mir nichts. Um, mal sehen. Dann will ich mal hier weitergehen. Dann kann ich mir zumindest da das Federchen holen. bräuchte eine verdammte Leiter. Hier komme ich nicht runter. Nur, ja, nur dann stürze ich mich zu Tode. Das ist ja dann auch nicht ganz so schön. Ähm Wie komme ich da hin? Im Prinzip, ich müsste da oben hin. Ich müsste versuchen, irgendwie da oben hinzukommen. Okay. da schon eine Leiter, aber ähm Okay, Moment Das ist doch wirklich Das könnt ihr mir doch nicht antun <lacht> ähm, Hier, Da kommen wir nicht hin. Wie kommen wir Aber ich meine, hier es, es muss doch irgendwas geben dass man da hochkommt ich sehe jetzt hier momentan keinen Punkt. Hm. Ja, okay, so. Ich sag ja nichts. ich schon mal den hier am Sack und den hier. macht mich wuschig. Ah, Migräne weiß mich. Ähm ja, ist gut. Irgendwie muss ich da Mal nach oben, logischerweise. So, das erklärt sich dann auch. So, dann gehen wir dahin. Aha, wir kriegen es hin. Ich glaube, sie hat Ich glaube, sie hat Ja, sie hat es. Ah. Also, das Spiel ist richtig, richtig geil. Aber man, man, man muss auch gerne tüfteln wollen. Äh, Midgard ist nun äh, in Kapitelübersicht freigeschaltet. Ah, okay. Wunderbar. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie ich hier ich bekommen habe. Aber eine Welt, die haben wir auf jeden Fall jetzt geschafft. So. Genau, mit der sind wir durch. Jetzt haben wir Jötunheim. Wir haben Helgard und wir haben Nifelheim. Ich würde mal sagen, wir, wenn ich es mir aussuchen kann, gehen wir nach Nifelheim. Ich kann es mir aussuchen. In eisigen Bergen bin ich nun, wo die Tage Nächte gleichen, wo die Winde sich nicht rühren und keine Sonne mich mehr wärmt. Aus Tiefen steigt der dunkle Drache, auf sich trägt er Menschenschatten, ohne Seelen, ohne Streben, kalt und leblos, ohne Funkeln. Funken. So, schaut die Welt also aus. Okay. Hm. Komm. Das ist ja Wasser. Okay. Hopp. Sehr gut, okay. Hop. Üben. Okay, das wollen wir jetzt erstmal loswerden. Yes. Okay, also in dem Fall ist Wasser. Anscheinend, mein Freund. Hm? Los, hopp. Ich will schwimmen, hopp. Ähm, das ist schon. Ah, okay. Guck mal, und eigentlich sollte ich doch jetzt so weit nach oben gehen. Ja, dass ich zu dem anderen Federchen komme dachte ich mir zumindest. Hey! Was soll das? Das ist ja gemein. Es geht immer nur bis zu einem gewissen Teil nach oben. Ach so, jetzt oh, oh Gott, ja. Ja, ist ja in Ordnung. Aber wie kommen wir denn hier hin, Das ist ja blöd gemacht. Ich muss irgendwie nach da oben kommen. Oder habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit reinzugehen? Nein, habe ich nicht. Es muss irgendwie hier rüber gehen. Es wird immer weniger. Uh, wrong... Also ich glaube... Also ich werde es jetzt gleich hier natürlich äh, weiterspielen. Ähm, aber ich werde hier einen Cut machen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, äh, wo wir jetzt gerade stehen. Äh, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ähm, aber ich denke mal, ihr habt äh, einen kleinen Überblick bekommen, worum es bei Mooning geht. Äh, es geht schon so um Taktik, um Strategie. Ähm, wie muss man eben dann hier die Welt verändern, sodass sie an die Federchen kommt? Was würdest ihr machen? Ähm... Hier das Wasser, wie ihr gesehen habt, ist unser Freund, aber vielleicht kann es auch irgendwann unser Feind werden. Je nachdem, wie wir halt dann hier unsere Strategie, denke ich mal, wählen. <lacht> ja. Ähm, Moni, ich glaube, ich habe schon gesagt, ne, also kostet unter 5 Euro. Von daher, ähm, so wirklich fiese teuer ist es nicht. Und äh, ihr habt hier ein äh, relativ schön gezeichnetes äh, Spielchen, äh, worum man sich garantiert einige Zeit abarbeiten kann. Mhm, Grafik ist toll, Musik ist in Ordnung die Akustik an sich, so die Geräusche finde ich okay. So als vorläufiges Fazit würde ich einfach mal sagen, wenn euch das, was ihr jetzt bisher gesehen habt, gefallen habt, dann holt euch das Spiel und spielt selbst weiter. Wenn nicht, dann wisst ihr zumindest, okay, ein Heiermann habe ich gespart. Ja, Das war es jetzt wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!